Hallo Leute, mein Name ist Daniel, ich bin Arzt und in diesem Video werde ich euch alles erzählen, was ihr über Intenskin wissen müsst. Intenskin ist eine Creme, die reife Haut in kurzer Zeit regenerieren kann. Es ist gut für Falten und Verfärbungen oder Austrocknung der Haut. Die Creme liefert Ergebnisse, die so gut sind wie professionelle Schönheitsbehandlungen, aber ohne die Risiken, die mit invasiven Schönheitsmethoden immer verbunden sind. Dieses Präparat sorgt dafür, dass das Gesicht nach der Behandlung viel jünger und attraktiver aussieht. Intenskin ist eine erstaunliche anti aging creme Es ist der neueste Durchbruch in der Langlebigkeitswissenschaft, der Ihnen die Gesundheit, die Energie, die Schönheit und das Selbstvertrauen zurückgeben kann, die Sie in Ihrer Jugend hatten. Intenskin enthält exklusive Inhaltsstoffe wie die Glyceridsensäure, den Hauptbestandteil des Süßholzwurzelextrakts. Es liegt in seiner reinen Form in mikrokügelchen vor und hat eine intensiv straffende Wirkung, die allen Hautschichten Volumen verleiht. Es handelt sich um klinisch erprobte Inhaltsstoffe, die für die Zellerneuerung, die Steigerung der Energie und die gesunde Alterung unerlässlich sind. Ihre Falten werden geglättet und die Konturen ihres Gesichts verbessert. Ihre Haut wird straffer Ihr Haar wird weich und glänzend und sie fühlen sich 30 Jahre jünger. Sie werden sich glücklicher fühlen. Die Falten, die im Laufe der Jahre entstehen, verblassen. Ihre Freunde, Familie und Kollegen werden die Veränderung bemerken. Und sie werden dein Geheimnis kennen wollen. Sie werden nicht anders können, als zu sagen, du siehst toll aus. Aber seien sie sehr vorsichtig. Nur das Originalprodukt kann all diese Vorteile bieten. Die hohe Nachfrage nach diesem Produkt hat dazu geführt, dass viele Fälschungen aufgetaucht sind, aber das Original Intenskin wird nur auf der offiziellen Website verkauft. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Gesundheit nicht durch den Kauf eines gefälschten Produkts aufs Spiel setzen, habe ich den Link zur offiziellen Website in die Beschreibung dieses Videos eingefügt. Jeder geht anders mit dem Altern um. Manche Menschen freuen sich, wenn sie Falten im Gesicht haben, andere sind traurig darüber. Sie fühlen sich müde, unmotiviert oder zu alt, um etwas zu tun. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, ist Intenskin die Lösung für Sie. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, ob Sie es kaufen sollen oder nicht, Intenskin wird in einem Labor hergestellt, das alle Qualitätsstandards der Europäischen Union erfüllt, und zwar mit moderner Technologie und den besten Zutaten. Ja, Sie können diesem Produkt vertrauen. Tausende von Menschen auf der ganzen Welt haben erstaunliche Ergebnisse mit Intenskin erzielt, und das können auch Sie. Sie müssen jedoch schnell handeln. Jeden Tag entdecken Tausende von Menschen auf der ganzen Welt diese fantastische Formel und bestellen bis zu sechs oder mehr Cremes auf einmal. Die Produktion von Intenskin ist limitiert, um Potenz und Qualität zu gewährleisten. Das bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann. Jede Flasche IntenSkin wird in einer FDA-registrierten und GMP-zertifizierten Einrichtung hergestellt, so dass die Produktion einer neuen Charge des Nahrungsergänzungsmittels Zeit in Anspruch nimmt. Sie müssen also schnell handeln, um es zu kaufen, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Vergessen Sie nicht, dass dieses Produkt nur über die offizielle Website verkauft wird.